Hey, mein Vertrauen in Gott kommt daher, dass ich schon einiges mit ihm erlebt habe. Zum Beispiel hatte ich ein Trauma, woraufhin ich eine starke Schilddrüsenunterfunktion hatte. Und gleichzeitig war mein Schlaf halbiert, das also nur drei bis vier Stunden am Tag. lang. Und die Schilddrüsenunterfunktion wurde erst nach Monaten festgestellt, weil ich halt nicht zum Arzt gegangen bin. Ich bin erst zum Arzt als ich nicht mehr arbeitsfähig war, als ich extrem müde war, schwach, körperlich und mental schwach. Meine Schilddrüse war viel zu groß und es bestand auch der Verdacht, dass ich einen Gehirntumor habe, so stark war meine Unterfunktion. Beim MRT hat sich herausgestellt, dass es kein Tumor war und nach dem Gebet mit anderen Kindern Gottes, hat mir Gott dann auch die schilddrüsen geheilt. Und während des Gebets war es für mich auch wichtig, dass Gottes Wille zustande kommt. Ich habe nicht von ihm gefordert, dass er mich heilt. Als ich noch die Unterfunktion hatte und ich richtig schwach war, auch mental, soll ich einen Test machen, der meine Leistung zeigt. Also vor allem mentale Leistung. Obwohl ich wusste, dass ich dazu gar nicht in der Lage bin, habe ich den Test trotzdem gestartet. Als ich gestartet habe, hat mir Gott Klarheit geschenkt. Mich befreit von der Schwäche. Ich konnte den Test ganz normal machen. Ich habe dann sehr gut abgeschnitten. Ohne Gottes Hilfe wäre ich total, <lacht> da wäre nichts gegangen, sagen wir es mal so. Also Gott kann uns auch bei solchen Dingen helfen. Kann uns Kraft schenken, kann uns Dinge ermöglichen, zu denen wir gar nicht in der Lage sind. Das war nicht die einzigste Situation. Im Ende des Jahres habe ich einen neuen Job angefangen. Und da war ich auch mental und körperlich total fertig, weil die Schilddrüsenfunktion war zwar geheilt, aber mein Schlaf war dann schon fast ein ganzes Jahr lang halbiert. Und ich wusste, wenn Gott mir da nicht hilft, dann werde ich da wahrscheinlich gleich wieder gefeuert. Ich habe in der Kasse als Verkäufer gearbeitet, und da musste ich Obst und Gemüse abbiegen. Aber meine mentale Leistung war schon so schwach, dass wenn ich einen Gegenstand in meiner Hand hatte, dass ich ja erst zwei, dreimal den Gegenstand einen falschen Begriff zugeordnet habe. Als wenn ich einen Apfel in der Hand hatte, kam mir erst gleich Birne, eine Karotte, vielleicht sogar Auto, was ganz Fremdes, was gar nicht dazugehört, und dann erst Apfel in den Sinn. Ich wusste von Anfang an, dass die Begriffe nicht die zugeordnet habe, falsch sind, aber erst nach dem dritten oder vierten Mal wusste ich, und konnte ich den richtigen Begriff zuordnen. Und auch mein Erinnerungsvermögen war sehr schwach und sehr schlecht. Ich war nicht in der Lage gewesen, dort richtig zu arbeiten. Aber Gott hat mir da auch Kraft geschenkt. Und es ist mir nicht einmal dort passiert, dass ich im Gegenstand den Begriff falsch zugeordnet habe. Aber zu Hause dann schon, also Gott hat mir bei der Arbeit wirklich geholfen. Ich konnte meine Arbeit gut machen, mein Arbeitgeber war auch wirklich zufrieden mit meiner Arbeit. Gott hat mich da durchgetragen. Ich habe schon mehrmals Gottes Eingriff erlebt, der mich dazu befähigt hat, etwas zu tun, wo so ich aus eigener Kraft gar nicht in der Lage war. Und das schafft halt Vertrauen.